Hab ich. ich bin ja so gespannt. Oh, es wird voll. Meinst du? Ja. So. Mit dem da, <lacht> mit dem ganz großen. Meinst du, hey. es ist übertrieben? Nee. Ständig im Rühren, in den Eimer mit der alten Möchtest du auch mal rühren? Ja, ich möchte auf jeden Fall mal ja, rühren. Ja, ich Lass ich sagen, ich war auch schon mal. <lacht> Das ist <lacht> ja das Gut, jetzt mal. Das ist einmal, Ah, was sagst du? Schaut gut aus, aber das Geräusch ist ganz flott. Ja. <lacht> aber es war schön. Fast die schön an. Ne? Ja. Und es schaut so frisch aus, wenn man da reinkommt. Sehr das ist schön. An, ja. Mhm. Schon noch einmal kräftiger geworden. Es fühlt sich aber auch schön an, muss ich sagen. Here, I'm going to check. Check. Mm -hmm. Get it fast. <laughs> oh. Get right there. Thank you. Thank <laughs> <laughs> you. Thank you. for the experience. Anstoßen. Ja. ja. Aber das ohne die Falten bleibt so viel, ne? ja, deswegen kannst du uns jetzt nicht... rein und fass es an. Nicht so anfassen? Du hast ja gesagt, man dürfte... Nein, du soll festkleben, <lacht> hat er gesagt. Das kannst Sonst heißt du immer, wieder nicht berühren. jetzt ja, genau, ne? mal und dann... Ja, mal wieder. Ah, Mann, Mann. Waldwarm. Es fühlt sich aber auch schön an, muss ich sagen. Aber das ohne Falten, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist ja. Ja, siehst du da mal, die Petra, die kennt uns, die schätzt unsere Arbeit so. Das ist das Einzige, was wir noch ohne Falten können. Ja. <lacht> ja. Das ist doch so zucker. <lacht> ja, ja. das muss sein. Also. Weißt du,